In diesem Multimedia-Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Studierenden in TIS auf Ihren TuVIL-Kurs aufmerksam machen. Wir zeigen, wie Sie die beiden Systeme, TIS und TuVIL, verlinken können. Nachdem Sie sich in TIS mit Ihren persönlichen TU-Account-Zugangsdaten angemeldet haben, öffnen Sie die Studierendenansicht Ihrer LVA. Hier können Sie erkennen, dass die vorliegende Lehrveranstaltungsseite noch keinen Hinweis auf TuVIL enthält. Um zunächst die Anmeldungsparameter des Kurses zu setzen, klicken Sie auf Durchführung und anschließend auf Anmeldung. TIS bietet drei Anmeldungsarten. Für to -Well empfiehlt es sich, die zweite LVA-Anmeldung erfolgt in TIS zu wählen, damit Anmeldungen schnell und einfach über TIS abgewickelt werden. Ein hilfreiches Feld ist Anmeldung automatisch bestätigen, das den Vorteil bietet, dass Studierende ohne jede weitere Bestätigung ihrerseits automatisch Zugang zum tuwill kurs erhalten, sobald das TuVail-Kurs-Startdatum erreicht ist. Eine Anmeldung über Gruppen ist nicht nötig, aber möglich. Studierende, die sich dann zu einer Gruppe anmelden, werden automatisch zu der Lehrveranstaltung angemeldet. Die Gruppen werden auch nach TuVail übernommen. Nachdem Sie nun alle Voreinstellungen für die Anmeldung gesetzt haben, gehen Sie auf den Reiter Ankündigung, um TIS und den zugehörigen tuvel kurs zu verknüpfen. Klicken Sie hier auf den Reiter E-Learning. Sie gelangen nun zu jener TIS-Seite, auf der Sie Ihren E-Learning-Einsatz konfigurieren können. Der Abschnitt zum to kurs ermöglicht, Ihren Kurs in TIS zu verlinken. Geben Sie im ersten Schritt das Kurs-Startdatum ein. Klicken Sie dazu auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein Datum aus. Das Datum ist nun eingetragen. Als nächstes vergewissern Sie sich, dass die Checkbox Link zum TuVel-Kurs in TIS anzeigen aktiviert ist. Mit diesem Element können Sie die Anzeige in der zu Beginn gezeigten Studierendenansicht einblenden. Speichern Sie nun Ihre Eingaben mit Speichern. Es empfiehlt sich, den Tuvelkurs gleich bei der Ankündigung anzulegen. Hierfür steht Ihnen der Button Tuvelkurs anlegen zur Verfügung. Falls bereits ein Tuvelkurs existiert, können Sie hier alternativ die URL zum Tuvelkurs angeben. In diesem Beispiel wird der Tuville-Kurs aus TIS heraus angelegt. Sie werden nun aufgrund der Single-Sign-On-Funktion unmittelbar auf die Kurs-Einstellungsseite des neuen Tuville-Kurses weitergeleitet. Überprüfen Sie zunächst, ob die Kursdaten aus TIS korrekt übertragen wurden. Sobald Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie unten auf Speichern und Anzeigen, um auf die Kurs-Startseite weitergeleitet zu werden. Ihr Kurs wurde erfolgreich angelegt. Wir wechseln wieder zu TIS zurück. Hier sehen Sie die Meldung, dass ein Link zu einem tuvel kurs erfolgreich angelegt wurde. Wenn wir wieder die Studierendenansicht öffnen, erkennen wir, dass die Ankündigung zum TuVill-Kurs auf der LVA-Seite erscheint. Ist das eingetragene Kursstartdatum erreicht, verwandelt sich diese Ankündigung in einen direkten Link zum TuVel-Kurs. Kehren wir zum TuVel-Kurs zurück, sehen wir, dass er leer ist. Sie können nun mit dem Befüllen des Kurses beginnen. Falls Sie die Kursdaten aus dem letzten Semester importieren möchten, erhalten Sie im Tutorial LVA ins nächste Semester führen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Weiterführende Informationen zum Hinzufügen der Studierenden Lehrenden oder Tutorinnen aus TIS, bekommen Sie im Tutorial TIS Daten holen.